Die Münchner Sicherheitskonferenz ist mit Beratungen über die außenpolitische Rolle Europas zu Ende gegangen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die Hilfen für die Ukraine müssten verstärkt werden. Dazu plane die EU ein gemeinsames Beschaffungsverfahren für Munition, ähnlich wie bei den Corona-Impfstoffen. Gestern Abend hatten in München außerdem Vertreter der USA und Chinas zum ersten Mal seit der ballon miteinander gesprochen. Tag 3 der Sicherheitskonferenz noch einmal ging es um die Krisenhotspots. Nahe Osten, Russland, China und um eine europäische Sicherheitsstrategie. Estlands Ministerpräsidentin Kallas forderte, die EU-Staaten müssten angesichts der russischen Aggression in der Ukraine mehr Geld für Rüstung bereitstellen. Russland verschießt pro Tag so viel Artilleriemunition, wie Europa monatlich herstellt. Und die europäische Rüstungsindustrie hat ihre Produktion noch nicht hochgefahren. EU-Chefdiplomat Borrell unterstützte den Vorschlag von Callas. Das Wichtigste, was Europa jetzt zu tun habe, sei es, die Ukraine weiter mit Waffen zu versorgen. Alle europäischen Führungskräfte haben gestern gesagt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf und dass die Ukraine siegen muss. Also lasst uns jetzt aus Worten Tatsachen machen. Gestern am späten Abend. US-Außenminister Blinken kommt von einem Treffen mit dem chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi zurück. Blinken twittert, er habe China vor der Lieferung von Waffen an Russland gewarnt. Im Interview mit dem US-Sender NBC wird er konkreter. Die Hauptsorge ist, dass China erwägt, Russland für seinen Krieg in der Ukraine Unterstützung mit tödlicher Wirkung zu leisten. Mit chinesischen Waffenlieferungen an Russland wäre für die USA eine rote Linie überschritten. Der Ton zwischen Peking und Washington ist während der Sicherheitskonferenz deutlich rauer geworden. US-Außenminister Blinken signalisiert den Chinesen aber trotz des massiven Streits, die Gesprächskanäle sollten offen bleiben.